Es freut mich sehr, dass ihr nach dieser langen Woche, nach den gestrigen Blockaden und nach der heutigen sehr erfolgreichen Demonstration immer noch Energie habt, äh, euch jetzt hier in dieses Zirkuszelt zu setzen und uns äh, 90 Minuten zuzuhören. Das freut mich wirklich sehr. Ich glaube, es ist aber auch eine sehr wichtige Veranstaltung, die wir heute hier du durchführen, die aus verschiedenen Perspektiven versucht zu verbinden. Und deshalb herzlich willkommen, dass ihr da seid und ich glaube, wir können uns alle mal applaudieren für das, was wir in den letzten Tagen hier geleistet haben. Ja. Benötigt jemand Übersetzung? Oder je Mensch? Es gibt hier Spanisch und Englisch Übersetzungen. Is there a need for translation? I, in Spanisch heißt äh, Genau, braucht. Genau. Sieht nicht so aus. Okay, wir beschäftigen uns äh, beim heutigen Thema eine Art Abschlussrunde mit den äh, Perspektiven zweier kämpfenden Bewegungen auf gesellschaftliche Veränderungen, auf Klimagerechtigkeit und Ökologie. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit der zapatistischen Bewegung und mit der kurdischen Freiheitsbewegung. Und es geht darum, äh, Gemeinsamkeiten dieser verschiedenen Kämpfe in Bezug auf diese Fragen, die ich gerade aufgemacht habe, aufzuzeigen und zu verdeutlichen. Vielleicht als Eindruck zwei Eindrücke oder als Beginn zwei Eindrücke, die ich jetzt hier von den Protesten äh, in den letzten Tagen hatte. Heute habt ihr mitbekommen, auf der Demonstration wurde die äh, Kundgebung bzw. die Route massiv äh, von der Polizei versucht zusammenzuschlagen, weil ein Transparent von zwei Klimaaktivistinnen zwischen zwei Bäumen aufgehängt werden sollte. Habt ihr gelesen, was auf dem Transparent draufsteht? Da stand drauf, die Kämpfe verbinden. Die Notwendigkeit, verschiedene Kämpfe zu verbinden. Und deshalb fand ich diesen Polizeieinsatz von heute auch sehr symbolisch weil die Polizei als staatliches Repressionsorgan genau da ist, zu verhindern, dass sich verschiedene kämpfende Bewegungen äh, zusammensetzen, sich gemeinsam solidarisch zeigen und äh, gemeinsam für eine Sache einstehen. Und gestern, in dem, ich war in dem No-Future-Finger, ähm, der die Demonstration hier äh, weggemacht hat, und die Aktion, die wir dann gemeinsam gemacht haben, war eine Hausbesetzung. Und Man hat, denke, denkt sich, okay, wir sind hier für Klimaschutz und Proteste auf der Straße, ähm, warum setzen wir dann ein Haus? Und es ging genau eben um die Thematik hohe Mieten, Leerstand, Gentrifizierung, die ja nicht nur in München wirklich äh, besonders problematisch sind. Und es war auch ähm, ein Entschuldigung, es war auch ähm, ein Ausdruck davon, diese verschiedenen Kämpfe zu verbinden, um äh, den Platz, den die IAA als Auspuffmesse hier einnimmt, zusammen mit den äh, Kämpfen der Mieterinnen in der Stadt und äh, auch ganz vielen anderen Fragen. Ihr habt wahrscheinlich auch das Transparent für Free Lina gesehen, die antifaschistische Genossin, die als Terroristin hier gebrandmarkt wird äh, und deren Prozess auch diese Woche begonnen hat. Ich hoffe, ihr verfolgt es auch alle. Es geht also heute auch wieder um Kämpfe zu verbinden, weil ich glaube, nur wenn wir uns verbinden und gemeinsam für Sachen einstehen, können wir erfolgreich sein. Und deshalb freut es mich auch sehr, dass wir heute ein wirklich sehr spannendes Podium hier zusammen haben. Ich werde nur ganz kurz vorstellen, wer hier da sitzt und dann werden sich die Freundinnen und Genossinnen auch noch mal selber kurz ausführlicher vorstellen. Wir haben auf der einen Seite von der Initiative Defend Kurdistan die Franzi hier, herzlich willkommen. Wir haben Wir haben von Jivaka Azad, dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, den Agir da. Herzlich Willkommen. Und wir haben vom Jabasta netzwerk die Uli und die Heike da, die wirklich ganz weite Wege auf sich genommen haben, um heute hierher zu kommen. Herzlich Willkommen. Ich würde euch jetzt für, für ein, zwei Sätze das Mikrofon geben, damit ihr euch kurz vorstellen könnt, was ihr so macht und äh, wer, genau wer ihr seid, wenn ihr noch mehr ergänzen wollt. Aber noch ganz kurz. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Äh, mein Name ist Franzi. Ich bin als Internationalistin in und mit der kurdischen Freiheitsbewegung und da vor allem mit der Frauenbewegung organisiert und ähm, fühle mich, also fühl mich vor allem verbunden mit der Initiative demokratischer Konföderalismus, der gerade die internationalistischen Arbeiten zusammenbringt und den demokratischen Konföderalismus als Perspektive für, eine, für den Aufbau einer befreiten Gesellschaft auch hier sieht. Ähm, ich bin die Heike und ich habe etwa sechs Jahre in Chiapas im Süden Mexikos gelebt war dort in der Menschenrechtsbeobachtung und im internationalen Friedensdienst und bin jetzt seit einigen Jahren in, unterwegs mit einer kleinen Puppenbühne, die ich aus Mexiko mitgebracht habe und äh, arbeite im Bereich globales Lernen und das äh, mit Schwerpunkt Umwelt und äh, Friedensarbeit. und ja. Hallo. Äh, ich bin der Ager, ich arbeite bei Dhwagazad, das ist das kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit. Das hat, haben wir gegründet, nachdem in der deutschen Presse, in den deutschen Medien ähm, die Situation Kurdistans immer sehr verzerrt und sehr negativ dargestellt wurde. Ähm, Uns ist es ein Anliegen, ähm, die Situation dort hier öffentlich zu machen, weil sehr viel, was dort passiert, hängt mit Deutschland zusammen, die deutsche Außenpolitik, die deutsche Wirtschaftspolitik ähm, und die deutsche Kriegspolitik haben massive Auswirkungen auf Kurdistan, aber gleichzeitig findet dort ein Aufbau statt, findet dort eine Veränderung statt, dort wird eine Utopie aufgebaut und das ist genauso wichtig für uns. Und das wollen wir auch mit den Menschen hier in Europa und in Deutschland teilen. Ja, ich bin die Uli. Ähm ich bin seit 1994, habe ich ein solidarisches Verhältnis zu den Sabbatistas, weil ich den Aufstand und vor allem die Erklärung dazu großartig fand. Ähm, ich war noch nicht so oft dort. Ich mache aber seit 1996 haben wir das Jawasternetz gegründet und das Jawasternetz ist keine Soli-Struktur, nur, sondern hat sich auf die Fahnen geschrieben, eben hier auch ähm, im Widerstand aktiv zu sein in jeder Hinsicht. und das bin ich halt auch seit ähm, geraumer Zeit. Ähm ja, vielen Dank. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Kerem und ich bin in verschiedenen Initiativen immer wieder aktiv. Ähm, genau, wir haben heute, vielleicht nur damit ihr euch auch so ein bisschen zeitlich planen könnt, wir wollen ungefähr 90 Minuten machen, 45 Minuten hier. Und dann äh, demokratisieren wir das und äh, öffnen es nochmal 45 Minuten, dass alle sich an der... Diskussion beteiligen wollen. Wir haben drei Fragekomplexe, drei Fragerunden, und die dritte Fragerunde öffnet dann auch zu euch, wo ihr dann eure Gedanken, Kritik und Ideen einbringen könnt. Die erste Frage ist, dreht sich ja heute um vor allem die ökologischen Perspektiven der zapatistischen Bewegung und auch der kurdischen Freiheitsbewegung. Und die Frage wäre, wie der Bezug beider revolutionären, kämpfenden Bewegungen zum Thema Klimagerechtigkeit überhaupt ist. Haben Sie das überhaupt auf dem Schirm? Und wenn ja wie? Franzi, magst du vielleicht anfangen oder Agir? Also, für die kultische Bewegung ist es wichtig zu wissen, woher entstammen dann die Probleme, äh, von wo, wo beginnt es und die kultische Bewegung sagt, dort müssen wir auch ansetzen, ein, eine Veränderung herbeizuführen. Und für die ökologischen Probleme, die wir heute haben, die heute. Äh, heute so sichtbar werden und äh, der Weltklimabericht, der, gesagt, ja, der sagt, dass wir nicht mehr sehr viel Zeit haben. Ähm, die, der Ursprung ist auch nicht sehr, sehr alt. Die Welt, die Welt gibt es, man sagt, ein paar Milliarden Jahre und seit circa 5000 Jahren gibt es ein Umdenken, die neue Zivilisation und zwar die Machtzivilisation. Die Machtzivilisation äh, ist entstanden im Mittleren Osten. Ähm, vor ein paar Tagen wurde hier auf dem Camp ein Theaterstück äh, aufgespielt, und zwar ein Theaterstück, was äh, den Gilgamesch-Epos nachgespielt hat. Und Gilgamesch-Epos, das ist auch einer, das ist so ziemlich der Anfang, äh, wo sich die Macht herauskristallisiert. Und die Macht. Die Macht hat sich heute im Staat institutionalisiert. Und also das Zentrum des Übels, was vor tausenden Jahren entstanden ist, ist heute eigentlich der Staat. Und wie hat sich der, wie hat sich der, der Staat herausgebildet? Die kurdische Freiheitsbewegung sagt, äh, es wurde etwas geschaffen. Und zwar, die Menschen haben angefangen, Subjekt-Objekt Unterschiede zu machen und zwar die Handelnden, die Mächtigen, die Herrschenden und heute die Leute, die das Kapital haben, sind die Subjekte und alle anderen sind die Objekte. Also die Frauen, aber auch die Natur, die Jugend, alle anderen, die nicht in der kapitalisierten Welt äh, äh, das Sagen haben. Die Marxisten haben damals gesagt, die, die Leute, die die Produktionseigentümer haben, Mittel haben, das sind die Subjekte. Ähnlich betrachten wir es auch. Und aus dem hat sich in den letzten 100 Jahren äh, der Industrialismus herausgebildet. Der Industrialismus ist keine Erfindung, also die Industrie ist keine Erfindung des Kapitalismus. Aber der Industrialismus ist die Erfindung des Kapitalismus ist das Problem, woraus sich all, all unsere ökologischen Probleme auch herrühren. Das Denken äh, der Industrialisten, die es, zum, die es zur Ideologie machen ist, mit, mit den Waren, mit den Ressourcen dieser Welt maximales Profit, maximalen Profit herauszubringen. Äh, Und dabei geht es darum, egal ob äh, also Hauptsache die Kosten, äh, also wenn die Welt untergeht, dann ist es mir auch egal. Ähm, denn Hauptsache die Kapitalisten, die Leute, die das Geld haben, die Leute, denen die Produktionsmittel gehören, ähm, äh, erwirtschaften mehr Geld. Und, und unser Konzept ist es unser Konzept ist es nicht einfach zu sagen, wir wollen Machtumsturz, lass uns die Macht ergreifen. Unser Konzept ist es, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Eine Gesellschaft, die auf politisch und moralische Werte beruht. Stellt euch vor, die Welt, die Menschen heutzutage haben gar keinen Bezug mehr zu dem, was sie machen, zu, zu dem, was sie herstellen, zu, de, zu der Natur. Wir sind so weit abgekoppelt von der Natur, dass wir grundlegende Prozesse der Natur uns fremd sind. Äh, deshalb ist ein weiterer Schritt neben der Errichtung der politisch-moralischen Gesellschaft auch die Erschaffung der dritten Natur. Und die dritte Natur ist, äh, ist nach der kurdischen Freiheitsbewegung die Synthese aus der eigentlichen Natur und, die, und der zweiten Natur, die menschgemachte Natur. Es muss im Einklang sein. Heute haben wir es so, dass wir die menschlich gemachte Natur versucht, die Umwelt zu, auszubeuten, zu zerstören und dadurch sich am Leben zu halten. Eigentlich ist es gar nicht möglich, dass wenn wir die Umwelt, die, die Erde zerstören, dass wir weiter leben können. Ähm und unser Konzept ist es nicht einfach zu sagen, okay, wir müssen wie vor 5000 Jahren leben. Wir müssen einfach alles rückgängig machen, dann wird schon alles äh, hinhauen. Viele Erfindungen und viele Sachen, die die Menschen in den letzten tausenden Jahren hervorgebracht haben, sind nicht, sind nicht äh, Erfindungen oder Fortschritte des Kapitalismus oder der Herrschenden, sondern es sind unsere Erfindung, es sind unsere. Es gehört den Menschen und die müssen wir uns wieder zu eigen machen. Und wenn wir, aber, wenn wir es aber koppeln mit, äh, mit einer politisch-moralischen Ethik, äh, früher hat man gesagt, äh, dass alles belebt ist. Es gibt nichts Totes. Erst dadurch, durch diese Subjektobjektivierung haben wir die Natur als Tod angesehen und den Menschen, der, der mit der Natur etwas macht, um sie lebendig, also ähm, der Mensch, der Lebendige, der bewirtschaftet die, die Natur und deshalb hat er auch alle Rechte. Ähm, und, ähm, unser Konzept ist es, oder das Konzept der politischen Freiheitsbewegung ist es, eine Ökoindustrie äh, aufzubauen, die nicht, also nicht Industrialismus, sondern Ökoindustrie und das, was die kurdische Preisbewegung unter Öko, also unter Industrie versteht, sind eigentlich technische Errungenschaften oder technische Mittel, um Sachen herzustellen. Also es sind nicht Fabriken oder so, es sind äh, normale Prozesse, die schon seit tausenden von Jahren äh, vonstatten gehen so kurz von mir. Magst du was ergänzen, Franzi? Oder ein, zwei Sätze? Vielleicht noch. Also, was ich kennengelernt habe, ist die Sozialökologie Und ich glaube, das ist sehr ähnlich zu dem, was wir Klimagerechtigkeit nennen hier. Nämlich einen ganzheitlichen Ansatz. Also, dass es eigentlich äh, die Befreiung der Gesellschaft immer mit der Befreiung der Natur einhergeht. Und dass deswegen eine, eine Befreiung der Gesellschaft oder wie auch immer wir das als linke und emanzipatorische Bewegung hier nennen, wofür wir kämpfen, dass es immer ökologisch sein muss, weil eine Gesellschaft nie frei sein kann, wenn die Natur unterdrückt ist. Und so ist es ja auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, also dass es halt nicht, dass es einen ganzheitlichen Ansatz braucht, es braucht ein gerechteres System. Und ich finde, das kann man ähm, sehr gut miteinander vergleichen. Okay, die Kritik der kurdischen Freiheitsbewegung richtet sich also gegen diesen Industrialismus, den wir in der kapitalistischen Gesellschaft haben. Wie sieht es bei der zapatistischen Bewegung aus? Weil ich habe immer festgestellt, dass es oftmals viele ähnliche Gedankengänge mhm. gibt, äh, bei beiden Bewegungen, die halt anders benannt werden, aber vom Inhalt sehr ähnliches meinen. Die Zapatistas sind ja 1994 mit einem bewaffneten Aufstand an die Weltöffentlichkeit gegangen, gekommen und 1994 war auch so ein Datum, wo ein Freihandelsabkommen mit Nordamerika in Kraft tritt, was sowohl soziale als auch ökologische Konsequenzen hat in Mexiko, aber auch darüber hinaus, also auch in den nordamerikanischen Ländern. Und ich würde die Frage auch ein bisschen rein praktisch beantworten. Also nach dem Aufstand der Zapatistas haben sie einen ganzen Forderungskatalog aufgestellt, sind aber auch rein praktisch an Dinge gegangen. Und ein praktisches Beispiel, würde ich sagen, ist die Rekuperation de la tierra. Das äh, Zurückholen des Landes, aber Rekuperation hat äh, zwei Bedeutungen eigentlich. Es ist nicht eine Landbesetzung nur und wir holen uns das Land zurück, was praktisch seit der Kolonialgeschichte, die ähm, ja, die Eroberer oder die, die eben aus den anderen europäischen Ländern kamen, den äh, Ureinwohnern weggenommen haben, sondern Rekuperation bedeutet auf der einen Seite genau das, wir haben das Land wieder, das ist wieder unser Land, aber Rekuperation bedeutet auch Heilung, das Land wieder zu heilen, weil die Großgrundbesitzer, die bauen vor allem, Monokulturen an, ne? um damit viel Geld zu verdienen, Kaffee oder, oder große Rinderherden oder Baumwolle und all sowas. Während in einem ökologischen Ansatz hast du einfach, dass äh, du mit der Mutter Erde lebst und Mutter Erde ernährt dich und äh, du gibst auch zurück und so weiter. Und das sehen wir einfach ganz rein in der Praxis. In der Praxis Rekuperation der la tierra, also das Land auch wieder heilen und wieder in den Händen haben und äh, mit der Mutter Erde leben. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel, was auch in die Klimagerechtigkeit geht, ist der Widerstand gegen Megaprojekte. Sei es jetzt der Widerstand gegen Monsanto und so weiter, die nämlich in Mexiko genmanipulierten Mais einführen und Spritzmittel und all, den, äh, all diese Sachen. Und die Zapatistas leisten Widerstand ganz einfach, indem sie den eigenen alten Mais aufheben und wieder auspflanzen. Und in ihrer Milchbahn nicht nur den Mais haben, sondern alles, was sie so zum Essen brauchen und was man unter der Erde wachsen lässt. Manches braucht man gar nicht anpflanzen, sie lässt es wachsen. No. So wie Mora und solche Sachen. Und ähm, das ist auch Widerstand eben gegen die, weil Monsanto kommt da wirklich jeden Tag angedackelt, no? um den Leuten irgendwas Zeugs zu verkaufen. Und aber auch gegen Autobahnbau. No? Oder wir haben ja dieses Beispiel Tren Maya, ne, wird so als ökologisches Projekt auf, äh, vorgezeigt, ähm, wo selbst die Deutsche Bahn mit involviert ist und viele aus anderen Ländern so. Und äh, Industrialisierung wird eigentlich in Wirklichkeit sagt, es ökologisch, die Bahn, wunderbar, wir machen jetzt einen großen Zug, dann nennen auch noch Maya-Zug, ne, berufen sich, also es ist eine Beleidigung für die Mayas. Aber die Leute leisten Widerstand dagegen, ne? damit dieser Zug eben nicht da gebaut wird, wo der Urwald abgeholzt wird. Also dieses Integrale, wir gehören zusammen. Die Mutter Erde, die Tiere, die, die Menschen, das gehört alles in eins zusammen. Und das ähm, sehen wir also auch ganz rein praktisch in der separatistischen Bewegung. Magst du noch was ergänzen? Das ist auch ein Grund für die Reise, weil sie sagen, wir können diese Zerstörung der Erde nicht alleine aufhalten. Wir hier hinten im letzten Winkel Mexikos. Und sie sehen, dass die Erde zerstört wird. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb sie übrigens hierher kommen. Ja, vielleicht für die, die es nicht wissen, es beginnt nächste Woche die Reise für das Leben, wo mehrere Dutzend, ich glaube insgesamt 180 Freundinnen und Genossinnen von der zapatistischen Bewegung nach Europa kommen werden und in verschiedene Städte fahren werden, um uns über ihren Kampf zu aufzukennen, aber darüber werden wir am Schluss auch noch mal weitersprechen. Du hast jetzt ganz konkrete Beispiele genannt, was die zapatistische Bewegung macht, um das Klima zu schützen. Agir, du warst auch längere Zeit in Rojava, vielleicht kannst du auch noch ein, zwei, drei Sachen berichten, wie dort, wo die kurdische Freiheitsbewegung hegemonial ist, versucht wird, mit dem Thema umzugehen, ganz praktisch. Ähm also, die Kursische hat nicht den Anspruch, hegemonial zu sein. Ähm, sie hat eher den Anspruch, ähm, die, den Staat zurückzudrängen und ähm, das Land, den, die Orte, den Menschen wieder zurückzugeben. Ähm, ganz, also, ökologische Beispiele. In Deutschland waren eigentlich, zunächst einmal hat man den Staat und alle kämpfenden. Banden zurückgedrängt. Und das war eigentlich der erste Schritt, um äh, eine, eine anderes, ein anderes Leben aufzubauen. Und zwar hat man angefangen, sich in Kommunen, in äh, Räten zu organisieren, in so Stadtteilräten. Ähm, ich meine, Derek, Derek ist so eine Kleinstadt mit 10.0, 150.000 Einwohnern. Und die hatten über 80 Räte. Und jeder, jeder dieser Räte ähm, ähm, an die Räte waren auch äh, Kommunen, also Kooperativen, Kommunalökonomien ähm, angedockt, und die sollten im Einklang der Gesellschaft und im Einklang der Natur sollten die äh, Sachen produziert werden. Und das ist für Rojava war sehr wichtig, dass das, dass es das zusammen mit der Gesellschaft geht, dass die Sachen, die hergestellt werden, nicht äh, abgekoppelt sind von der Gesellschaft, nicht wie hier, wo die, die wo Mercedes und BMW entscheidet, wie viel Natur zerstört wird. Sondern die Menschen entscheiden selbst, was sie brauchen, was angebaut wird und äh, wie viel. Ja, vielleicht kennt ihr auch noch die äh, Kampagne Make Rojava Green Again, wo es darum ging, äh, Geld zu sammeln, um äh, Wiederbeforstung in, oder Wiederbewaldung, also ohne Forst, Forst ist ja ein sehr ökonomischer Begriff, also Wiederbewaldung, von Teil von Rojava wieder zusammen mit den verschiedenen äh, lokalen Kommissionen, die Agir gerade angesprochen hat, durchzuführen. Äh. Die Zerstörung der Erde hängt nicht nur äh, mit dem Kapitalismus zusammen, das sagen sowohl die Zabatistas als auch die kurdische Bewegung, sondern ganz, ganz stark mit dem Patriarchat, das sich einbildet, könnte alles dominieren. Und dieses Denken, hat unglaublich viel kaputt gemacht und das muss sich dringendst ändern. Ja, vielen Dank für die wichtige Ergänzung noch. Ich denke, das ist ganz richtig. Ich fand auch jetzt ganz interessant zu sehen, dass Agil so diese Beziehung, Subjekt-Objekt-Beziehung stark gemacht hat. Über die schreibt Oetterlan auch sehr viel in seinem Manifest zur demokratischen Zivilisation. Sehr spannend, auch sehr komplex. Also am besten, man diskutiert das miteinander. Und ihr habt diesen Begriff integral gebracht. Also, ich fand, das war auch wieder eine schöne, die integrale Beziehung des Menschen zur Natur, die eigentlich in dieser Subjekt-Objekt-Unterscheidung äh, auch schon enthalten ist. Äh, die, die zweite, oder der zweite größere Themenblock, den ich gerne mit euch ansprechen äh, würde, wäre, äh, also eine sehr breite Frage, ihr könnt euch dann aussuchen, wie ihr sie beantworten wollt. Äh, was denn die Ansätze dieser beiden Bewegungen sind? um äh, tiefgreifende revolutionäre Veränderungen in den Gesellschaften jeweils durchzuführen. Also, wie, wie sieht das ganz praktisch aus? Was hat man für Ansätze? Wie beginnt man dort? Und wie sieht es auch vielleicht in Chiapas und auch in Rojava aus? Ich würde das Wort geben an die Fazi. Also ich glaube, bei der kurdischen Bewegung ist es vor allem zentral, dass es eine Veränderung in der Gesellschaft ist. Also es geht darum, mit der Gesellschaft ein System aufzubauen, was alle Menschen befreien kann. Und da ähm, hat Abdullah Öcalan das Paradigma des demokratischen Konföderalismus entwickelt. Ähm, und das kennen vielleicht auch einige von euch, weil es in äh, Rojava umgesetzt wird und es sehr, sehr viel Solidarität weltweit hervorgerufen hat. Der demokratische Konföderalismus beruht auf drei Säulen. Das ist zum einen die ähm, Ökologie, die Basisdemokratie und die Frauenbefreiung. Und es geht eigentlich darum, ähm, das, was auch äh, Angie eben schon gesagt hat, zu sehen. Okay, das Patriarchat hat vor 5000 Jahren die Gesellschaft verändert. Es hat angefangen, Geschlechter aufzumachen, Frauen zu unterdrücken und diese Mechanismen wieder umzukehren. Und das muss vor allem bei uns beginnen, also bei jeder einzelnen Person im Kopf, im Herzen und ähm, im Handeln, also es geht eigentlich um eine Revolution des Bewusstseins, also dass wir selber verstehen, okay, wie ist denn das kapitalistische System, das kapitalistische Patriarchat in uns verankert, wo handeln wir unökologisch, wo handeln wir unterdrückend und da handeln wir hier als Menschen, die ähm, in Deutschland größtenteils leben und vielleicht auch hier aufgewachsen sind, mit Sicherheit nochmal auf eine ganz andere Weise unterdrückerisch als die Menschen in Kurdistan. Aber zu verstehen, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir erstmal bei uns anfangen und anschlussfähig sein. Und ähm, es gibt eine Freundin, die mal eine Geschichte erzählt hat aus den Anfängen der kurdischen Freiheitsbewegung, die ich immer... Also die mir so voll viel ähm, die Augen geöffnet hat oder so und es das war das ähm, sie erzählte dass am Anfang es so war dass man dann das Gefühl hatte okay ähm, wir haben jetzt eine gute Idee Kurdistan ist eine Kolonie wir befreien jetzt Kurdistan wir gehen in die Dörfer und erzählen es den Menschen und dann gab es eine Person ähm, von der Bewegung, die in ein Dorf gegangen ist und gesagt hat, hey, übrigens, Kurdistan ist eine Kolonie, versteht dass wir befreien jetzt die Menschen. Und dann hat eine ältere Frau gesagt, äh, unser Brunnen ist kaputt. Mach erstmal unseren Brunnen. Und dann ist der äh, Freund zurückgekommen und hat gesagt, hey, die Leute, die verstehen das nicht. Ich habe denen das erklärt, total gut, ideologisch, Kurdistan ist eine Kolonie, wir befreien jetzt die Menschen, aber sie kümmern sich nur um ihren Brunnen. Und dann hat er von den anderen Freunden die Kritik bekommen, hey, wenn die Menschen sagen, ihr Hauptproblem ist der Brunnen, dann geh jetzt dahin und wir reparieren den Brunnen. Weil es geht darum, ein besseres Leben für die Menschen aufzubauen. Und dafür müssen wir die Probleme der Menschen kennenlernen, gemeinsame Lösungen entwickeln und diese Probleme dann gemeinsam lösen. Und genau, ich glaube, das ist so für mich das, was ich von der kurdischen Bewegung gelernt habe, sehr zentral als eine Perspektive, eine befreitere Gesellschaft aufzubauen. Ja, Ein Teil äh, sieht man ja auch hier auf dem Camp, das wirklich äh, von den Leuten selbst organisiert worden ist. Das ist auch so eine Art Teil-Utopie, die wir hier realisiert haben, um zum Beispiel diesen Freiraum zu haben, um über dieses Thema sprechen zu können. Wie sieht es bei den Zapatisten aus? Okay. Ja, also die Zapatistas, das ist eins zu eins übertragbar. Ähm, Sie sind auch irgendwo im letzten Winkel, im Urwald. Und ähm, 83 sind ein paar Revolutionäre gekommen, die wollten in die Berge gehen, wollten kämpfen, wollten eine Guerilla aufbauen. Weil sie es halt nicht mehr ausgehalten haben in Mexiko. Nach zwei Jahren werden sie fast gescheitert, weil ähm, sie haben die Sprache nicht gekonnt. Sie wussten nicht, was sie im Urwald essen können. Wie das, also es war eher, sie waren halt verhungert. Und dann haben sich die Indigenas an sie gewendet und haben ihnen gesagt, hier, schön gut, was ihr sagt, aber das waren Marxisten, Leninisten ein bisschen Maoisten, wir verstehen keinen Ton von dem, was ihr sagt. Wir haben keine Ahnung, was ihr meint, aber ihr seid bestimmt nette Leute. Ja, und dann haben sie sich darauf geeinigt, dass erstmal die Sprachen gelernt werden und dass dann auch die Kultur und die Geschichte der Indigenen Bevölkerung da äh, auch mal begriffen werden muss, weil die ist nämlich so damals schon gewesen, dass sie zum Beispiel sehr viel Gemeinschaftsbesitz hatten. Also die Dörfer, das Land gehört allen und es wird bearbeitet von, von Bauern und der, der Ertrag gehört dem, der es bearbeitet und wenn er es nicht mehr bearbeitet, fällt es auf zurück. Äh, was nicht so gut geklappt hat vorher, ein paar Jahrhunderte lang nur, äh, das war die Situation der Frauen. Und deshalb war auch das erste revolutionäre Gesetz, das die Zapatistas gemacht haben, das revolutionäre Frauengesetz. Das hört sich für uns banal an, aber das war ein Riesenfortschritt. Frauen können überall sprechen. Es gab in den Dörfern meistens nur einen Menschen, der Spanisch sprach und das war immer ein Mann. Die Frauen können die Dörfer, die Häuser verlassen, nehmen bei jeder Abstimmung gleichberechtigt teil. Können entscheiden, wie viele Kinder sie haben. Und vor allem, es gibt ein Drogen- und Alkoholverbot mit der Begründung, wenn die Typen saufen, dann geben sie unser weniges Geld aus und sie werden aggressiv und die Prügel kriegen Frauen und Kinder. Wollen wir nicht. Und Drogen, da liegen sie in der Hängematte und die Frauen können eh alles machen. Da haben wir keinen Bock drauf, also ist das Frauengesetz. Und auch an dem Punkt sieht Mensch, es geht um die Bedürfnisse um die Notwendigkeiten in der Gemeinschaft, und es ist ganz ähnlich wie in Kurdistan, ähm, ich glaube, jede revolutionäre Bewegung fängt an, damit sich die Bedürfnisse der Menschen wahrnimmt und nicht von außen kommt und sagt, so und das müsst ihr jetzt gut finden. Ähm, das klappt nie und es ist egal, wo man hingeht. Ähm, es gibt mittlerweile halt eben die, seit 1994 nach dem Aufstand, wird die Autonomie aufgebaut und die ist basisdemokratisch. Auch der Aufstand wurde basisdemokratisch entschieden. Von allen. Also von Frauen, Männern und Kindern ab zwölf. Es gibt nur Abstimmungszettel aus der Zeit, wo alle abgestimmt hatten. Das sind wir dafür. Und in dem klaren Bewusstsein, was das bedeutet. In dem klaren Bewusstsein, dass man es nicht überleben muss. Und diese Basisdemokratie diese Autonomie der Dörfer ist stark verankert. Es gibt eine Trennung von der militärischen und der zivilen Struktur. Ähm, die militärische Struktur hat gefragt, wie sollen wir weitermachen? Sollen wir einen politischen Prozess machen? Sollen wir die Waffen abgeben? Sollen wir ihn niederlegen? Es wurde eine äh, mexikoweite, glaube ich, Abstimmung gemacht. Und das Ergebnis war, legt die Waffen nieder, geht den politischen Weg ab, aber gebt bloß die Waffen nicht ab. Und genau so haben sie es auch gemacht. Und mittlerweile gibt es ähm, in jedem Dorf, fast in jedem Dorf, kleine Gesundheitsstationen, es gibt Krankenhäuser, selbst organisiert, es gibt ähm, Schulen bis zur, Sekundar Sta äh, bis zur Sekundarstufe 2 einschließlich. Und in diesen Schulen wird der Lehrinhalt zum Beispiel von den Eltern und den Kindern und den Lehrern und ähm, ähm, der politischen Führung mit gemeinsam bestimmt. Also es werden die indigenen Sprachen gelehrt, die indigene Kultur gelehrt, weil es ist ein Punkt, dass ähm, sehr vieles von diesem Gemeinschaftsdenken verloren gegangen ist durch den Kolonialismus, die 500 Jahre. Bitte? <lacht> Ich glaube, die Gebärden der Dolmetscher werden geholt, oder, Romy? Ja, ja. Ja, okay, super. Okay, und mittlerweile ist das ein Beispiel für ganz viele Widerstandsbewegungen in Mittel- und Südamerika. Viele beziehen sich auf die Zapatistas, auf den emanzipatorischen Ansatz und auf den basisdemokratischen Ansatz, der sehr, sehr ernst genommen wird. Und nicht nur in Mittel- und Südamerika, sondern auch hier. Ähm, ich vertrete den hundertprozentig für hier, nicht für die Zapatistas. Ähm, weil ich da drin unsere einzige Möglichkeit sehe, weiterzukommen. Vieles andere ist gescheitert und hat ganz viel Menschenleben gekostet und ganz viel ja, gekostet einfach. Und ich glaube, wenn wir es lernen, basisdemokratisch in der Gesellschaft, nicht nur in unserer linken Blase, äh, anzufangen, Entscheidungen zu treffen und was anders zu machen, dann haben wir eine gute Perspektive. Ich will kurz einfach noch zwei interessante Sprüche der Zapatistas erwähnen. Das eine ist, gehorchend regieren und was das auch in der Praxis bedeutet, nämlich ganz anders als wir es sonst so kennen: gehorchend regieren. In der Praxis eben auch, ja, das Volk befehlt und die Gewählten, die. Und in der Praxis erlebst du das auch wirklich so: du gehst dahin und willst da irgendwas mit den Zapatistas besprechen und. Sie haben also praktisch ihre Strukturen gewählt, sie nennen das dann die Hunters der Buen Gobierno, also ihre gewählten Regierungen, die auch jederzeit abwählbar sind und auch gewisse Rotationsprozesse haben. Und was ich erlebt habe, ich nehme einen Journalisten mit, der stellt ein paar Fragen, die sagen, okay, komm in zwei Wochen wieder, dann kriegst du die Antwort, ne? wir besprechen das erstmal miteinander. Ne? Und einen anderen interessanten Spruch finde ich, diesen. es gibt noch viele, aber einen anderen, den ich auch interessant finde, ist dieses äh, Fragen gehen wir voran. Wir haben nicht die Lösung im Kopf und auch das hat viel damit zu tun, dass sie hierher kommen, nicht um uns zu sagen, wo es lang geht. Fragen gehen wir voran, wir müssen gemeinsam auf dem Weg überlegen, wo geht es weiter. Ähm, es gibt hier vorne auch noch ein paar Sitzplätze, wenn ihr die außerhalb des Zeltes stehen, auch noch reinsetzen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Man kann sich hier auch auf den Boden setzen, der ist nicht nass, weil das Zelt zum Glück hier drüber stand. Ähm, du hast ähm, was gesagt von einem revolutionären Frauengesetz, also auch, dass die Frauenfrage ganz zentral, oder die Befreiung der Frau, Frauenfrage hört sich furchtbar die Befreiung der Frau ganz zentral ist. Äh, wahrscheinlich wisst ihr, dass es auch für die kurdische Freiheitsbewegung so ist. Äh, warum ist das so und wie hat sich diese Einsicht durchgesetzt? Ähm, genau. Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, dass quasi in der kurdischen Bewegung die, die Entstehung des Patriarchats vor 5000 Jahren als der Beginn von Unterdrückung und der Trennung zwischen Objekt und Subjekt angesehen wird. Das heißt eigentlich die Unterdrückung der Frauen und der Natur. Die kurdische Bewegung oder die kurdischen Frauen bezeichnen sich übrigens selber als Frauen. Und deswegen nehme ich auch das Wort Frau. Wenn ich für, die, wenn ich für uns hier sprechen würde, würde ich immer von Flinter sprechen. Also es ist nicht meine Aufgabe, das zu hinterfragen, wie sich die kurdischen Frauen in Kurdistan benennen. Deswegen spreche ich hier auch von Frau, um das einmal quasi ähm, euch zu sagen. Genau, und die Unterdrückung der Frau durch das Patriarchat wird somit als der Moment gesehen, wo alle anderen Unterdrückungsformen auch möglich geworden sind. Und deswegen braucht es die Befreiung der Frau, um auch die Gesellschaft befreien zu können. Das ist auch ein äh, bekanntes Zitat von Abdullah Öcalan, eine Gesellschaft kann nur so frei sein wie die Frauen hier. Und das zieht sich mittlerweile eigentlich durch sämtliche Strukturen der Bewegung, die ich kennenlernen durfte. Also es gibt überall die autonome Organisierung von Frauen, das heißt ausschließlich Frauen organisieren sich ohne Männer. Es gibt ein Co-Vorsitzendenprinzip in allen Strukturen. Also es gibt immer einen Mann und eine Frau, die zum Beispiel in Räten oder in Kommunen oder in anderen Gremien und Institutionen die Leitung ähm, darstellen und es gibt vor allem auch die Forderung an die Männer, ähm, sich zu verändern. Also es reicht nicht aus, wenn sich alle Frauen autonom zusammenschließen und die Männer machen es dann auch autonom. Sondern es braucht auch ähm, die Tötung und Veränderung des dominanten Mannes, also auch die Patriarcheien. Werte, die ähm, einem in einer männlichen Sozialisation ähm, mitgegeben werden, zu hinterfragen und abzulegen. Und genau, ich würde sagen, dass das für mich persönlich auf jeden Fall was war, was ähm, mich sehr berührt hat oder was für mich eine ganz, ganz enge Verbindung hergestellt hat. Dieses, was bedeutet es eigentlich, sich autonom zu organisieren als Frauen? Und das wird sehr, sehr radikal durchgezogen in der kurdischen Bewegung. Da können wir uns auf jeden Fall noch eine Scheibe von abschneiden. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass die Frauen eigentlich die voranschreitende Kraft der Revolution sind. Ja, wahnsinnig spannend. Ich war selber auch mal in Rojava und äh, habe auch dort gesehen, es gibt ja mittlerweile eigene Kurse äh, oder Seminare oder ja, ja, Seminare für Männer, die zum Beispiel denen vorgeworfen wird, dass sie... Äh, oder die, die ihre Töchter nicht studieren lassen wollen und so weiter, die müssen dann auch Kurse gehen, um einen äh, dominanten Mann in sich selbst äh, klein zu machen. Äh, ich habe noch mal eine, wir haben ja natürlich so ein bisschen die Fragen im Vorfeld abgesprochen, damit ihr euch so ein bisschen vorbereiten könntet, aber ich will jetzt doch noch eine Frage bezüglich äh, Basisdemokratie und Hegemonie stellen weil ich die ganz spannend finde, weil, weil es natürlich nicht so einfach ist, weil du hast gesagt, wir lehnen Hegemonie ab. Ich will ein Beispiel aus Raqqa bringen. Raqqa ist eine arabisch dominierte Stadt in der Wüste Syriens, gehört mittlerweile zum Gebiet der autonomen Administration Nord- und Ost-Syriens, so heißt Rojava in der Institutionensprache und ist eine sehr konservative Stadt. Es ist auch, war früher die sogenannte Hauptstadt des, der is terrormiliz und so weiter. Und da wurden wurde versucht vor einem Jahr ein neues Schulbuch äh, einzuführen für die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler dort, die dort zur Klasse gehen, in, in, in den Unterricht gehen. Und in diesem Schulbuch wurde, wurden auch teilweise die Ideen der Frauenbefreiung und der Frauenemanzipation der kurdischen Freiheitsbewegung dargestellt. Also so ganz einfach, dass in dem Buch auch Bilder von Frauen drin waren, die keine Kopftücher hatten. So, dagegen gab es riesigen Protest von den immer noch sehr konservativen Strukturen in der Stadt auch um Dai Resort, das ist noch mal ein bisschen weiter weg von Raqa, also aber in diesem Gebiet, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass die Frauen so dargestellt werden. Und die Entscheidung der Selbstverwaltung war dann zu sagen, okay, dann äh, ziehen mir die Bücher zurück und überarbeiten das Konzept äh, des Lehrbuchs noch mal. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis war, aber das widerspricht jetzt sozusagen meinem Anspruch. Also äh, das widerspricht meinem Anspruch, dass, dass dann dort nur Frauen dargestellt werden mit Kopftuch. Wie, wie, wie geht man mit so einer, also das ist aber ja dann auch wieder auf der anderen Seite basisdemokratisch, wenn die Leute, und der Druck war groß auf der Straße, wie, wie ich es gelesen habe, ich war selber nicht dort, wenn die Leute so entscheiden, wie es eigentlich den Ansprüchen eines äh, revolutionär denkenden Menschen widerspricht. Was macht man da? Die Frage geht an beide Richtungen, ich glaube, ja. das, das ist auch in ja. Chapas ähnlich. Ja. Es fallen keine Revolutionäre vom Himmel, also das ist schon mal klar. Das sind Prozesse, das sind Emanzipationsprozesse, die werden aber auch befeuert. Das ist, auch das ist klar. Ne? Die, also es gibt Widersprüche, ähm, zum Beispiel die Männer sind nicht wirklich begeistert davon, dass sie, also nicht mehr mit ihren Frauen, nicht mit ihren Frauen vor allem, so, so umgehen können, wie das so ein paar hundert Jahre passiert ist. Wenn Mann eine Frau schlägt, gibt es, also man muss dazu sagen, die Zapatistas haben ein anderes Strafsystem als wir, haben andere Kriterien. Es geht da nicht um Strafe, sondern um Wiedergutmachung. Ähm, und ich habe es erlebt, dass ein Mann, äh, dass gesagt wurde, er hat seine Frau geschlagen. Und das war bei der Versammlung vom Dorf. Und der Mann musste sich dann in die Mitte stellen und wurde von allen angeguckt. Ähm, das hört sich für uns sehr seltsam an. Äh, wieso ist doch keine Strafe? Doch. Das ist tatsächlich, er ist geoutet als einer, der schlägt. Und alle wissen es jetzt. Und es war für ihn ganz schlimm. Ähm, und es war ganz wichtig für die Frau, dass alle sich auf ihre Seite gestellt haben. Das ist unglaublich. Was ich aber wichtig finde, im Gegensatz von Basisdemokratie und Hegemonie, von Anfang an haben die Zapatistas zum Beispiel gesagt, es ist nicht nötig, die Welt zu erobern, es genügt. Sie neu zu schaffen, durch uns heute. Und zwar nicht von oben, sondern eben von unten. Das neu aufzubauen. Das ist also für mich zum Beispiel in meinem Denken auch zentral. Das ähm, macht alle Kriege weg. Und die andere Sache ist noch, wir haben am Anfang Fehler gemacht hier in Deutschland. Wir haben Humanität ähm, übersetzt mit Menschlichkeit. Und die Zapatistas haben den Aufstand gemacht gegen den Neoliberalismus für Humanität und wir dachten Menschlichkeit. Mittlerweile wissen wir es besser. Humanität heißt Menschheit. Und es geht darum, diese ganzen Machtverhältnisse zu brechen, alle wieder zu führen, sonst können wir es nicht verändern, sonst reproduzieren wir. Ja, wahnsinnig spannend, auch diese unglaublichen äh, Gemeinsamkeiten mit der ja. kurdischen Freiheitsbewegung, auch diese äh, Konsens, diese Wiedergutmachungsstrategie. Es gibt in, in Rojava auch diese Friedens- und Konsenskomitees, wo solche gesellschaftlichen Konflikte gelöst werden. Mega spannend. Aber wie, wie, was sagst du, Agir, zu meinem Konflikt? Also, es waren nicht nur die rückständigen Leute aus Raqqa, die demonstriert haben, es waren auch die fortschrittlichen Kräfte in anderen Städten, die gesagt haben: hey, wir wollen kein Kurdisch also kurdische Leute, haben, wir wollen Karriere machen und äh, wenn wir auch kurdisch lernen, dann können wir keine Kanäle machen im System. Und ich glaube, diese Widersprüche im Aufbau einer neuen Gesellschaft äh, müssen wir ertragen und die zeigen auch, wie wichtig es ist, mit allen Menschen zu sprechen und Menschen zu überzeugen. Ähm, wenn wir wenn wir von Revolution sprechen, dann sprechen wir nicht von Revolution für ein System, für eine Partei oder für eine Hierarchie oder für eine hierarchische äh, eine Struktur, sondern wir sprechen von, Revol von Re einer Revolution für die Menschen. Und die Revolution ist dann vollbracht, wenn wir alle Menschen überzeugen. In Deutschland ist es auch nicht so, dass wir das Geld abgeschafft haben. Das Geld gibt es auch noch. Es gibt auch noch Autos. Es gibt auch noch äh, ganz, ganz viele andere... Äh, Produkte, Sachen, die eigentlich aus dem Kapitalismus kommen. Aber um die, ab, um die äh, abzuschaffen, um wirklich ein eigenes System aufzubauen, äh, muss die Revolution überall stattfinden und überall müssen die Menschen gewonnen werden. Rosa-Luxemburg-Stiftung sagte in Deutschland: es gibt ungefähr 10% Kommunisten in Deutschland und es gibt 10% Kapitalisten und diese 10% jeweils wollen immer diese 80% die dazwischen sind einfach beherrschen und denen sagen was sie zu tun haben und das wollen wir nicht wir wollen keine Revolution von 5 oder 10 oder 20% wir wollen eine Revolution von allen Menschen zusammen die sollen alle gemeinsam entscheiden und dafür müssen auch Widersprüche von diesen Widersprüchen von diesen Problemen, die eben auch vor uns stehen, lebt auch die Demokratie. Und dadurch kann man auch gemeinsam aussuchen, wo der Weg hingehen muss und wo wir auch ansetzen müssen gemeinsam. Also müssen die Frauen selber gegen ihre Kopftücher kämpfen. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Frauen müssen selber sich so weit organisieren, wenn sie keine Kopftücher mehr tragen wollen, müssen sie dagegen kämpfen, dass sie sie tragen müssen. Das muss von den Frauen ausgehen, glaube ich. Ich meine, es ist auch in Chiapas und bei den Zapatistas nicht alles immer so, dass es so glänzt und alles so funktioniert wie gewünscht sozusagen. Ne? Zum Beispiel gibt es die Idee, dass in den Strukt Regierungsstrukturen der Zapatistas äh, Männer und Frauen gleichwertig und auch zahlenmäßig gleich drin sind. Und traditionell ist es so, dass die Frau eher an zu Hause gebunden ist, also von der Tradition her, die Kinder versorgt, äh, den de, Mann, die Tiere versorgt. Und ähm, die, äh, viele Frauen selbst gar nicht bereit sind, oh, jetzt soll ich hier rausgehen, weggehen von meiner Familie. Auch nicht immer so einfach, ne? Also manchmal sind es die Väter oder die Männer, die es blockieren, aber manchmal sind es auch die Frauen selbst, die sich nicht trauen. Und ähm, von daher, es sind alles Prozesse und ich glaube das, was Uli sagte, sie müssen selbst gegen ihr Kopftuch kämpfen oder eben nicht. Es sind vor allem die Frauen selber, wenn die es in die Hand nehmen und das sehen wir schon in Chiapas recht viel. Ne? Und was ich auch spannend finde, dass sie sehr viel auch die Jugendlichen mitgenommen haben. Denn wir sehen jetzt ganz aktive Jugendliche, die den Aufstand gar nicht miterlebt haben, die die Unterdrückung, die vorher war, auch nur aus den Erzählungen der, der Eltern kennen und die trotzdem weiter aktiv mit dabei sind. Und nämlich gleichzeitig bedeutet es auch oft auch viele ähm, Tentationes oder wie sagt man dieses, was uns der Kapitalismus immer so schmackhaft anbieten will. Verlockungen, genau, auf diese Verlockungen auch mal zu verzichten, die immer da sind, ne? Weil das, ist, das machen die Kapitalisten, die locken uns mit Süßigkeiten und allen möglichen Krams, ne? Ja, wir sprechen jetzt äh, ungefähr 40 Minuten. Ich würde äh, eine letzte Frage, wo ihr jeweils einmal kurz antworten könnt und dann gehen wir ins, äh, ins Publikum, damit ihr euch auch endlich beteiligen äh, könnt. Aber, obwohl es eine große Frage ist, also was können wir ganz konkret von den Kämpfen in Chiapas und in Kurdistan für unsere Kämpfe hier lernen? Versucht es vielleicht auf ein, zwei Sätze runterzubrechen, und dann könnt ihr fragen oder ihr sagen, was ihr gelernt habt oder fragen, was ihr lernen wollt. Ich glaube, was wir von beiden Bewegungen lernen können, ist, was es eigentlich bedeutet, einen internationalistischen Kampf zu führen. Dass es nämlich ähm, ein globales System ist, was uns alle unterdrückt. Was alle Menschen unterdrückt, die entweder nicht in die kapitalistische Verwertungslogik passen oder dagegen ankämpfen. Und dass das wogegen die Menschen in Kurdistan kämpfen, dass das wogegen die Menschen in Chiapas kämpfen eigentlich genau das gleiche System ist, weswegen wir hier alle bei diesem Camp sind. Und dass eigentlich überall dieses System Krieg gegen uns führt und das sich ganz unterschiedlich äußert. Also ich würde sagen, dass so wie die Frauen in Kurdistan unterdrückt werden, so werden auch Flinters hier in Deutschland unterdrückt, aber es äußert sich halt anders. Hier hat das ganze Patriarchat vielleicht noch eine bisschen liberalere Maske, aber das System ist eigentlich ein anderes. Es äh, ist eigentlich das gleiche, Entschuldigung, ist genau das gleiche weltweit. Also das kapitalistische Patriarchat macht halt keinen Halt vor irgendwelchen Staatsgrenzen. Und ich glaube, dass die Bedeutung von dem internationalistischen Kampf und dass wir Kämpfe verbinden müssen, haben diese beiden Bewegungen so tief verinnerlicht. Und davon können wir noch ganz viel lernen, glaube ich, hier als Menschen, die ähm, eben hier im Herzen der Bestie kämpfen. Also ich würde mich dem auch anschließen und vielleicht auch noch hinzufügen, eben auf manche Verlockungen zu verzichten, die uns der Kapitalismus anbietet und noch hinzufügen, wie wichtig es ist, die internationale Vernetzung, aber auch die Vernetzung von sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz. Das gehört einfach zusammen. Es kann keine soziale Gerechtigkeit geben, wenn die Mutter Erde zerstört wird und es kann auch keine wirkliche Rettung der Mutter Erde geben, wenn wir nicht endlich soziale Gerechtigkeit schaffen. Was wir lernen können, ich glaube, wir müssen lernen Fehler zu machen. Oft sind wir in Deutschland so als Linke, dass wir in der Theorie und so weiter alles erfassen wollen, danach vielleicht sind wir irgendwann bereit, irgendwas zu machen. Ähm, vieles, vieles von dem, wir kennen die neue Welt nicht. Wir werden die neue Welt erst kennenlernen, wenn wir sie aufbauen und ich glaube, wir müssen äh, uns darauf einlassen, dann wird es, es uns auch gelingen. Wir müssen viel, viel mehr an uns glauben. Und ähm, das, was in Roshima oder das, was in Sherpas möglich ist, ist auch, ist auch überall auf der Welt möglich, wenn unser Glaube und unser Wille stark genug sind. Also erstmal stimme ich komplett zu. Ähm, was ich zuerst von den Zapatistas gelernt habe, war, keine Angst mehr vor Fehlern. Fehler machen ist normal, können wir daraus lernen, nur wenn man so drei- oder fünfmal macht, dann wird es langsam peinlich. Aber so ein-, zweimal ist schon okay. Und es gibt den Weg nicht. Den müssen wir selber machen. Von daher werden wir auch, falsch, äh, werden wir auch Fehler machen. Und dann wissen wir, genau so lange müssen wir nicht mehr gehen. Ähm, die andere Sache, die ich von ihnen gelernt habe und die ich für mich sehr wichtig fand war, nicht unbedingt recht haben, sondern zuhören, ähm, ganz viel zuhören und allen anderen mit Respekt begegnen, diese, ich komme aus der autonomen Bewegung, ähm, dieses Durchpowern von Positionen, wer am lautesten hat, ist, hat am rechtesten, ähm, wer am lautesten spricht, hat am rechtesten, das äh, mache ich nicht mehr mit. Also ganz konsequent, das habe ich auch von Ihnen gelernt. Internationalismus ist für mich extrem wichtig. Es gab mal eine Zeit, wo die Leute gesagt haben, kann ich nicht, äh, da können ja Arschlöcher dabei sein. Stimmt, aber ich kämpfe nicht ähm, ähm, mit Ihnen, weil Sie keine Arschlöcher sind, das sind nämlich auch Menschen, äh, sondern ich kämpfe, weil Sie Unterdrückten sind. Deshalb bin ich solidarisch mit Ihnen. Ähm, die Bekämpfung von Dogmatismus und Hierarchien. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Und das ist mir auch unglaublich wichtig. Weil das macht sehr viel auf, sowohl in dem eigenen Denken, als auch in dem Zusammenleben und im Gemeinsamen. Und ähm, war ein bisschen runtergehaspelt, vielleicht konnte man es ja verstehen. Was das letzte nochmal, bitte. Das letzte nochmal. Ja. Dogmatismus und Hierarchien sind historisch gescheitert. Sag ich mal. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass dieses Camp ja hier ein Beispiel dafür ist, wie man zusammenarbeiten kann, weil hier doch auch sehr viele äh, unterschiedliche politische Strukturen sind und es im Großen und Ganzen äh, relativ gut geklappt, geklappt hat. Ähm, ich würde jetzt. Das Wort an euch übergeben. Mein Vorschlag ist, auch aus Infektionsschutzgründen, dass wenn wir uns anstecken, dass nur wir fünf uns anstecken, dass ihr das Mikrofon nicht bekommt, sondern ihr sagt die Frage, wenn es laut genug ist, passt, und wenn nicht, dann wiederhole ich sie hier am Mikrofon. Oder die, die, die das Kommentar. Also am besten keine äh, co halten, sondern äh, kurze Fragen oder kurze Statements bringen. Genau. Wer stellt die Eisbrecherfrage? gelernt hat, sagen wir mal, zusammen zu leben und, äh, eine, und man baut sich sozusagen immer weiter auf als Zivilisation. Dann gibt es irgendwann einen gewissen Punkt, wo man sozusagen einschnappt und äh, dann wieder dieses kapitalistisches Verhalten hat, sag ich mal so, wo der Besitzertum auf einmal sehr wichtig ist für eine bestimmte Person. Da ist jetzt meine Frage halt, ist es schon mal vorgekommen in den Bewegungen und wie hat man, wie ist, wie hat man eben damit, wie ist man damit umgegangen? Also die Frage war, wie man kapitalistisches Verhalten, wie man damit umgeht in den Bewegungen, nachdem sie eine gewisse Größe erreicht haben, so ungefähr. Genau. Ich würde sagen, wir sammeln noch zwei andere Fragen und dann könnt ihr euch nämlich auch Gedanken machen währenddessen. Wo ist eine? Genau, ja. Ähm, ich habe ja davon erzählt, dass äh, es ja in der ersten gibt die Männer, die sich äh, einsehen, dass sie eine das können oder so. Äh, zeigen die sehr moderne Wirkung? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Männer einfach abschauen und einfach da rein, da raus. Also gibt es da wirklich, wie das, äh, das funktioniert und wie wird das geschafft, also dass die Leute zuhören? Also die Frage war, ob die Seminare, auf die Männer in Rojava geschickt werden, um ihre eigenen Männlichkeitsvorstellungen zu überdenken, ob die Wirkung zeigen oder ob die einfach nur abschotten. Noch eine letzte Frage. Ja, oder es haben jetzt nur Männer geredet. Ich will keine Flintersprechen. sprechen. Okay, dann du. Ja, also wir haben jetzt... Ich wollte fragen, ob meine Frage wäre, wenn man jetzt über die kurdische Kreisbewegung nachdenkt im Nahen und in Osten, ob es auch andere Regionen gibt und auch andere kurdische Regionen aus also dem Irak, der Türkei und dem Iran, die sich auch bei Deutschland was abgucken und ob, ja, ob diese Vorbildfunktion auch praktisch umgesetzt wird in der Umgebung. Also die Frage war, ob Rojava nicht nur ein Vorbild für uns hier als Linke im Westen ist, oder, sondern auch für andere kurdische Regionen. Kurdistan ist ja in viel geteilt. Iran, Irak, Syrien, Türkei. Ob dort es auch eine Vorbildfunktion hat für, für die Menschen dort. Genau. Äh, zur letzten Frage fangen wir gleich an. Du magst antworten. Genau, weil ich glaube, man kann ähm, die vier Teile Kurdistans nicht voneinander trennen. Also das, was in äh, Rojava entstanden ist, das gehört untrennbar mit den anderen drei Teilen Kurdistans zusammen. Also Kurdistan ist auf vier Staaten aufgeteilt. Auf den Irak, auf Syrien, Türkei und Iran und äh, Rojava ist das Gebiet in Syrien. Und es ist aber zum Beispiel untrennbar mit dem Widerstand der Guerilla in den befreiten Bergen Kurdistans in Südkurdistan verbunden. Und ich glaube, dass es auch was ist, was wir hier sehr oft machen, nämlich so Rosinen picken von der kurdischen Bewegung. Also wir sind super solidarisch mit Rojava. Aber wenn es um die Freiheit von Abdullah Öcalan geht oder wenn es um die Aufhebung des PKK-Verbots geht, dann machen wir so eine Trennung auch. Aber das ist nicht voneinander zu trennen. Also es gehört alles miteinander zusammen. Und Solidarität mit Rojava heißt zum Beispiel automatisch auch immer Solidarität mit Abdullah Öcalan. Und deswegen ähm, kann man quasi nicht sagen, dass sich die anderen drei Teile Kurdistans sich, also was von äh, der Revolution in Rojava abschauen weil sie Teil davon sind. Also sie sind Teil dieser Revolution, auch wenn sie vielleicht nicht in jedem Dorf stattgefunden hat, aber es ist alles untrennbar miteinander verbunden. Bitte? Entschuldigung, äh, mit den verschiedenen kleinen Kurdistan. Ich habe eine sehr spannende Diskussionsrunde gerade am Lauf, also wir. Und zwar Junge und Alte und das geht auf Initiative von iranischen Kurden zurück. Das sind ältere Männer und die leben seit 40 Jahren hier, sind also im Exil und sagen, sie kennen das hier nicht. Sie, haben, sie können es nicht verstehen, was hier passiert und erzählen aber vom Iran. Und wir gehen jeden Samstag auf die Straße mit iranischen Kurden, aber auch anderen iranischen Leuten, weil es gibt sehr viele kurdische iranische Gefangene, die werden übelst gefoltert und es gibt dann eine große Solidarität in allen Teilen Kurdistans. Ich finde schon, dass wir unser, also dass wir die Trennung, die von Imperialisten gemacht worden ist nach dem Ersten Weltkrieg oder während des Ersten Weltkrieges, dass wir die eigentlich nicht aufrechterhalten sollten und auch nicht aufrechterhalten können? Ähm, zur ersten Frage. Also klar gibt es, haben wir alle, wir haben alle kapitalistische Eigenschaften. Kap der Kapitalismus ist nicht, du bist Milliardär und dann bist du Kapitalist. Kapitalismus ist eine Eigenschaft, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren, mit mit unseren Mitmenschen umgehen, wie wir... Äh, wie unser Verhältnis zu Umwelt, zur Natur ist. Und, äh, und es ist ein ständiger Kampf, auch das abzulegen. Genauso wie wir das Patriarchat ablegen müssen, so müssen wir auch unterdrückerische, keine Ahnung, kapitalistische Eigenschaften von uns ablegen. Äh, und zur letzten Flagge, äh, das was in Deutschland aufgebaut wird, wurde auch vorher in Nordkurdistan in Bakur versucht, aber es war auch sehr erfolgreich äh, und wurde aber vom Staat zerschlagen. Nach dem, nach dem Aufbau der, der Strukturen in Nordkurdistan wurde die AKP-Regierung, also Erdogan wurde abgelehnt, abgewählt und um seinen Niedergang zu verhindern, hat er die Strukturen dort zerschlagen. Er hat 100, mehr, mehr als 100 Bürgermeister die gewählt wurden, äh, durch Zwangsverwalter ersetzt und zehntausende von Menschen, die aktiv waren, politisch aktiv waren, in der HDP oder in der Kommunalverwaltung sind ins Gefängnis gelandet und, und diese Strukturen werden, ähm, ja, werden auch in Russland wird versucht und in anderen Teilen der Welt wird es versucht, äh, versuchen wir es tun. Auch in Europa versucht die kursische Freiheitsbewegung demokratische Strukturen aufzubauen. Also Selbstverwaltung, Rätestrukturen aufzubauen. In Deutschland gibt es über 80 Räte. Äh, zu der zweiten Frage. Also es sind, das, was ich gesehen habe, sind, sind keine Seminare oder Kurse. Sondern es gibt, gibt äh, Malajene. Das sind so Frauen, die sich selbst organisiert haben und sich um die Belange der Frauen kümmern und wenn eine Frau sich beschwert äh, ähnlich wie Uli schon gesagt hat in Chiapas genauso funktioniert dann muss sich der Mann, der ja zum Beispiel der Tochter verbietet äh, in die Schule zu gehen der muss dahin und, und Rede und Antwort stehen und äh, er ist dann als ein Mann als, als Mann ist er alleine und alle Frauen argumentiert man natürlich viele Frauen. Und das hat massive Auswirkungen natürlich. Ja. Der Typ möchte nicht ein zweites Mal dahin. <lacht> und, äh, ja. Genau. Äh, und natürlich reicht es auch nicht, dass man nur mit ist institutionalisiert in bestimmten Orten des Opus, sondern es muss eigentlich gesellschaftlich, die Menschen, es muss zur Normalität gesagt werden. Ich wollte auch was zu der ersten Frage sagen, mit dem kapitalistischen Verhalten. Ich komme ein bisschen auch zu schauen, was ist kapitalistisches Verhalten. Und ich glaube, vieles davon es steckt in uns Menschen auch drin. Ne? Und ich habe in Chiapas das auch unterschiedlich erlebt. Also so ein extrem kapitalistisches Verhalten ist zum Beispiel Korruption. Und da habe ich wirklich erlebt, dass sie Strukturen haben, um dem vorzubeugen. Zum Beispiel gibt es äh, Leute, die bringen solidaritätsmäßig Spenden. Ne? Früher haben sie ihre Spenden dorthin gebracht, genau wo sie es hinhaben wollten. Jetzt gibt es die Karakolles, diese Strukturen der Zapatistas, weil die sagen, wir wollen innerhalb der Bewegung sehen, wo ist es am nötigsten gebraucht. Und ich habe wirklich erlebt, wenn jemand eine Spende hinbringt, das wird das Geld genau gezählt und an die Wand geschrieben. Ja? Damit wirklich ne, keiner sich was einsteckt. Und wir in meinem äh, Verein, der Internationalen Friedensdienst, haben immer so Boletines verteilt und haben die auch in den Karakolis abgegeben. Und wir konnten die nicht einfach so abgeben. Wir mussten also uns da anmelden und warten und bis wir zum Junta äh, de Buen Governo hinkommen. Und dann haben die auch alles genau gezählt, an die Wand geschrieben, wie viel wir abgegeben haben. Also das ist zum Beispiel innerhalb ihres Systems, weil sie wissen, Korruption ist menschlich und wir wollen das schon durch diese Strukturen verändern, ne? verhindern, so. oder auch dieses gehorchend Regieren. Ist ja auch schon mal so ein Schritt, dass Leute abgewählt werden, wenn sie nicht äh, die, diese Prinzipien selber einhalten. Und doch kommt es natürlich vor, auch Machtverhalten und so. Ne? Und ist was sehr viel vorkommt, und das äh, ist auch, dass dieses menschliche Kapitalismusverhalten, das nutzt die Regierung auch, um die Menschen zu spalten, die Dörfer zu spalten. Ich war viel auch in Dörfern, wo Leute mir erzählt haben, sie waren mal Zapatistas, sind es aber nicht mehr. Als nämlich 1994 die äh, Rekuperation der la Tierra begann, da haben viele arme Campesinos, die nicht so politisiert waren, sich angeschlossen in Zapatistas. Ähm, aber eben mit dem Ziel, wir haben jetzt auch eigenes Land. Ne? Und dann nutzt die Regierung kapitalistisches Gedankenverhalten und geht hin zu den Leuten und sagt, ihr könnt euer Land behalten. Ihr kriegt sogar einen Titel, das ist jetzt privat euer Land, da seid ihr ganz sicher, dass ihr das Land behalten könnt. Ne? Ihr kriegt noch eine Kuh dazu geschenkt oder irgendwas. Aber mit den Zapatistas habt ihr jetzt nichts mehr im Hut. Ne? Im Gegenteil sogar. Ihr müsst euch organisieren gegen die Zapatistas, weil das sind die Bösen. Und ich habe wirklich Dörfer besucht, wo die Leute sagen, wir gucken immer, was für uns gerade am günstigsten ist. Das ist auch ein kapitalistisches Verhalten. Ne? Und da... Ist wirklich auch, wir haben nicht überall die Einigkeit, wir haben ganz viel diese Spaltungen, auch durch dieses... Uli, möchte noch was sagen. Es ist auch eine Strategie, also das ist Krieg niederer Intensität. Ähm, den Leuten was schenken wollen, deshalb ist es für Zapatistas verboten, ähm, von der Regierung irgendwas zu nehmen. Und nicht nur von der mexikanischen. Wir sind in alle Caracoles gegangen, wir sind hier in Deutschland spenden zusammengekommen und wir sollten das ähm, gleichmäßig aufteilen. Und in allen Karakolles wurden wir gefragt, habt ihr dieses Geld irgendwie von, von der Regierungsorganisation? Ist, das, ist irgendeine Regierung damit in Verbindung? Und wir mussten sagen, nachweisen, dass keine Regierungsorganisation da drin ist, sonst hätten sie das Geld abgelehnt, definitiv. Weil es einfach auch eine Strategie ist, Menschen zu kaufen, wie die Heike halt schon gesagt hat. Die ist gefährlich, die ist richtig gefährlich. Vielen Dank für diese äh, spannenden Antworten, auch, auch die spannenden Fragen. Vielleicht noch zwei Tipps. Ich kenne mich ja in der Kurdistan-Frage besser aus als in der, in der äh, Zapatisten frage äh, Es gibt die Dokumentation äh, Rojava stellt Frauen gleich von äh, Arte, wenn man das googelt, Rojava stellt Frauen gleich, dann äh, kann man das auf YouTube finden. Eine unglaublich gute Dokumentation über den andauernden Befreiungsprozess der Frau in Rojava, wo es auch um äh, patriarchal denkende Männer ge geht, die da filmen und begleiten. Und äh, zum Aufbau, äh, was, äh, was in Bakur, also in Nordkurdistan schon geleistet worden ist, vor 10, 15 Jahren, da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Widerstand und gelebte äh, Utopien, wo es auf die ganz konkreten Projekte eingeht, wo so Interviews geführt werden mit den Aktivistinnen. Genau. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, da hinten, du hattest dich schon gemeldet. Also die Frage war Unterteilung Mann Frau. Wir sprechen hier von Flinter. Ob es wie die eigentlich wie, wie die Diskussionen diesbezüglich in Sherpas und in Kurdistan sind, so habe ich es verstanden. Genau, wir sammeln wieder, dann könnt ihr nachdenken. Ja. zur Situation der Frau, zur Lage der Frau gemacht. Äh, gibt es da Weiterentwicklungen, die zum Beispiel auch von Frauen äh, geschehen und warum ist sich immer nur auf Ötterland als Mann bezogen in dieser Analyse? Noch eine letzte Frage. Gibt es momentan nicht, dann würde ich... Ah, sorry, Entschuldigung, Entschuldigung. denn dann eine revolutionäre Bewegung entwickelt werden kann, wie in Chiapas oder in Nordsyrien, Rojava, also, weil dort ja die Grundlage schon viel schlechter war für die Menschen zum Leben und deshalb auch die Bedingungen für eine revolutionäre Bewegung bessere waren, als jetzt hier zum Beispiel. Genau. Wieder drei Fragen und jetzt die Antwort. Also zur letzten Frage. Äh, es ist nicht nicht die materiellen und wirtschaftlichen Umstände haben dazu beigetragen, dass Rojava äh, verändert wurde. Dass, oder äh, die waren nicht arm, sondern die hätten auch sich entscheiden können, wir lassen den Staat da und wir gehen weiter unter den Staat. Das ist eine Entscheidungssache äh, und die Entscheidung haben die Menschen noch äh, bewusst getroffen. Und, Sie haben den Staat verjagt und am Anfang der Revolution, am Anfang der Revolution haben sie gehungert. Äh, dann ging's nach der Revolution, die ersten Jahre ging es ihnen sehr schlecht, weil sie isoliert wurden und so weiter. Und ich glaube, wir sollten uns nicht... Wir, also auch wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir uns bewusst dafür verändern. Es geht uns nicht gut. Äh, die Welt geht unter, so. Also das sage nicht ich, das sagen die Wissenschaftler des Systems. Äh, genau. Und wir sehen, wie diese Welt, wie dieses System, wo wir leben, die Erde zerstört. In Rojava, äh, Syrien trägt sehr, sehr wenig bei zur Zerstörung der Welt. Äh, und ich glaube, das müssen wir anders lesen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir es anders lesen. Wenn wir es so, wenn wir so an die Sache rangehen, dann, dann wird es nichts. Mit Europa. Ähm, mhm. äh, Genau. Willst du auch noch was sagen? Das ist für die frage, ja. Aber ich mache es doch ganz kurz. Es ähm, ist die Hauptdiskussion, die wir im Moment führen. Ähm, ist es tatsächlich so? Geht es den Leuten hier gut? Ich frage da ganz gerne auch mal rum und ich kenne niemanden dem es wirklich gut geht. Ähm, ich habe letztens gelesen, also ich habe sehr viel auch mit jungen Menschen zu tun und ich war absolut schockiert, als ich gehört habe, wie viele in Psychotherapie sind. Das hat mich echt vom Hocker gehauen. Gut gehen ist anders. Und ich denke nicht, dass man das wirklich an den materiellen Werten äh, festmachen kann, sondern in der Art und Weise, wie wir einen Konkurrenzdruck aushalten müssen und vor allem, wie wir entfremdet leben müssen. Und das ist zum Beispiel für mich was, was zuerst aufgebrochen werden muss. Was, wir müssen unsere Entfremdung aufhören. Da, Daran gehen wir zugrunde. Und das ähm, muss man ja nicht. Also materiell gibt es natürlich schon einen großen Unterschied. Der Aufstand des Zapatistas war auch aus materiellen Gründen. Zum Beispiel vor dem Aufstand sind so viele Kinder, wahnsinnig viele an Krankheiten gestorben, was nicht nötig wäre. Und jetzt haben sie eigene Gesundheitssysteme aufgebaut. Und vieles andere auch so in der Richtung, ne? Und da ist natürlich schon auch dieser materielle großer Unterschied zu dem, wie wir leben. Eine Freundin hat mal gesagt, das einzige, einzige Privileg, was wir hier haben, ist, wir befinden uns 24-7 im Krieg und merken es nicht und dass wir eigentlich kein befreites Leben führen, also es ist kein befreites Leben, wenn wir einen Lebensstil haben, was auf der Unterdrückung, auf der Ausbeutung, auf der Ermordung von Menschen basiert. Das, mich macht das nicht glücklich. Für mich ist es ein täglicher Schmerz zu wissen, dass dieser Leben, also dass dieses befreite Leben, was ich führe, die Unfreiheit von ganz vielen anderen Menschen bedeutet. Und ähm, Genau, ich würde mich aber auf jeden Fall auch das, was Uli gesagt hat, ich glaube nicht, dass es uns gut geht. Auch noch mit Entfremdung, mit Isolation. Wir kennen zum Teil unsere eigenen NachbarInnen nicht. Was ist das für Gesellschaftlichkeit, die wir hier haben? Ich würde noch was aber auch zu dem äh, Frau und Flinta sagen, zu der ersten Frage. Ich kann es für die kurdische Frauenbewegung nicht sagen, wie sie ihre Bewegung benennen wollen. Sie haben sich dafür entschieden oder sie sprechen von sich als Frauenbewegung und das Wort Jin ist auch nicht eins zu eins zu übersetzen mit dem was wir hier Frau benennen. Ich finde es für uns total wichtig von Flinter zu sprechen und möchte aber keine anderen bewegung auf der Welt vorschreiben wie sie sich zu benennen haben und ich glaube dass es ich habe ein allertiefstes Vertrauen in die kurdische Frauenbewegung, dass wenn das Wort Frauenbewegung nicht mehr passend ist, dann wird es verändert werden. Und habe aber auch ein ganz, ganz tiefes Vertrauen darin, dass wenn sie sich als Frauenbewegung benennen, das auch genau der richtige Begriff ist gerade. Es ist aber schon so, dass auch mit den kurdischen Strukturen hier in Deutschland wir von Flinter sprechen, weil eben die Selbstbezeichnung von Frauen und weiteren unterdrückten Gesch äh, Geschlechtern in unseren Kämpfen flinter ist. Und das wird genauso akzeptiert, wie ich es akzeptiere, dass die kurdische Frauenbewegung sich kurdische Frauenbewegung nennt. Und das finde ich auch total wichtig, dass, dass wir für uns verstehen, was für uns richtig ist, aber dass es nicht für alle anderen Bewegungen auf der Welt auch richtig sein muss. Die einzige Frage, auf die jetzt noch nicht eingegangen war, ist die äh, Weiterentwicklung der feministischen Theorie der, Frauen, der kurdischen Frauenbewegung weiter von Ötterland weg oder hinzufügend. Da gibt es einen Geschäftsordnungsantrag. Ich würde nur noch gerne ja, nochmal das äh, Zwischenanmerkung machen, wenn ich mal habe, ähm, zu dem Punkt vorher. Äh, dass, also ich ich sehe schon einen Unterschied zwischen Chiapas Der Kommentar war äh, dazu, dass äh, die, die, die Bevölkerung in Chiapas und in, in Kurdistan sozusagen unterdrückter sind oder mehr, viel mehr in der unterdrückten Rolle sind als wir, wo wir uns hier sozusagen teilweise auch Unterdrücker selbst sind und äh, es sozusagen kein, ähm, äh, kein, keine klare Abgrenzung gibt zwischen Unterdrückern und Unterdrückerinnen. Ich hoffe, ich habe das so ungefähr wiedergegeben. Äh, nur noch mal kurz zur Zeitplanung. Wir machen jetzt ungefähr noch 15 Minuten. Damit ihr Bescheid wisst, wie lange wir warten und äh, ihr nicht hibbelig werdet und alle aufsteht, sondern um 9 Uhr machen wir Schluss und Uli will schon ein ganz ding was sagen. Ja. Ja. <lacht> zu zwei Sachen. Einmal zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir begreifen, wir gehen nicht von den gleichen Bedingungen aus. Überhaupt nicht. Und daraus ähm, folgt für viele, dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Als ich aus Zappers zurückgekommen bin, ich sage das nur so, als Törchen. Ähm, es hat mich total schockiert. Zum einen hatte ich das Gefühl, es ist um alle, um jeden einzelnen Menschen ist so eine Glasschicht drum, du kommst da gar nicht ran. Und das andere ist, dass alle ein total schlechtes Gewissen hatten, weil es ihnen so gut geht. Und ich habe echt gedacht, Leute, was, was geht denn ab? Wieso habt ihr ein schlechtes Gewissen? Warum fühlt ihr euch schuldig? Es ist notwendig, Verantwortung zu übernehmen für das, was mit anderen, aber auch mit uns passiert. Wir werden hier bei Laune gehalten durch Geld, genug zu essen, teuren Wohnraum, ähm, aber wir werden auf eine ganz andere Art unterdrückt. In Chiapas hat ein Mann zu mir gesagt, wisst ihr, wenn ihr so aus dem Norden kommt, ich glaube, ihr habt eure Seele verkauft. Und das hat mich total schockiert und das trifft auch auf vieles zu. Wir trauen uns nicht mehr zu fühlen, wir haben ein schlechtes Gewissen, das macht uns völlig fertig, anstatt zu sagen, wir übernehmen Verantwortung und wir kämpfen. Ähm, das andere ist, ähm, mit Frauen, Flinter, die Zapatistas haben in ihrer Sprache eine, äh, ein Wort für andere. Also die gehen nicht nur mehr von binären Geschlechtern aus, sondern es ist immer auch eine dritte ähm, Benennung da. Und es war ein, ein, einer, anderer, Marie-José, die als erste erster äh, europäischen Boden betreten hat und diesen Kontinent auch umbenannt hat. Widerständigen Kontinent. Das war weder Frau noch Mann. Und das ist eine, es war Jahrzehnte, glaube ich, für eine Befragungsbewegung undenkbar, Schwule und Lesben zu akzeptieren. Das, ähm, das hat sich komplett geändert. Ich finde das großartig. Ich glaube, wenn wir uns bewusst machen würden, in was für einer scheiß Welt wir hier leben, dann würden wir ausrasten. Aber, weil wir, uns das, weil wir uns nicht bewusst machen, in was für einer Welt wir leben, bleiben wir still. In Rojava sind dieses Jahr, äh, also normalerweise, in den letzten Jahren, sind 13 Menschen pro Monat im Autounfall gestorben. Das war ein sehr, sehr großes Problem für Rojava. Dann gesagt, es, darf keine Menschen, es dürfen keine Menschen sterben an Autounfällen. Und deshalb haben sie es verändert. In Deutschland sterben 4.000 Menschen mindestens an Autounfällen und das ist normal. Dann sagen sie, ist gut geblieben. Ist nicht, äh, ist nicht so schlimm. Ja, ist nicht so schlimm. Ich glaube, weil wir, weil wir isoliert sind voneinander, weil wir isoliert sind äh, als Gesellschaft, weil voneinander, merken wir gar nicht, wie schlimm es uns angeht. Äh, und darum geht es auch hier in Kapitalismus. Lass uns lieber nach den neuen, guten, schönen, glitzernden Produkten des Kapitalismus schauen, anstatt, anstatt nach unseren Menschen. Die glitzernden Produkte, die fördern ja die Freiheit im Kapitalismus. und, äh, und und so oft man welche kauft, umso besser geht es auch eigentlich. Als ich in Deutschland war, ganz banale Dinge haben mich fasziniert. Und, äh, und ich habe gemerkt, wie, wie weit ich entfernt bin äh, von einer Zivilisation. Wenn ich Zivilisation etwas Positives benenne. Und zwar, wir haben, wir haben Volleyball gespielt. Und als sie gesehen haben, okay, der spielt scheiße, <lacht> haben sie mich nicht ausgelacht, sondern. Die haben einfach genauso schlecht wie ich gespielt. <lacht> äh, genau, damit ich mich wohlfühle unter denen. Damit, damit ich ankomme. Damit, damit sie mich nicht ausgrenzen. Und, und das war so eine große Geste, äh, die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, das sind so, das sind so Errungenschaften, von denen, also von denen wir uns so weit weg befinden. Äh, Im Gegensatz dazu mein erster Schultag in Deutschland wir hatten Sch Sport und ich war hatten einzige Ausländer und ich wurde nicht gewählt das ist, das ist die Art und Weise wie wir hier lernen miteinander umzugehen und das ist, das ist Gewalt das ist, das ist Zerstörung das zeigt eigentlich wie, wie weit wir die Ellbogen ausfahren müssen damit wir hier in diesem in die Je durchkommen Und das wollen wir nicht. Und das ist nicht unser Wille, das ist der Wille der Herrschenden, dass wir uns zu be bewegen, dass wir uns zu verhalten. Und dem müssen wir eine Absage erteilen. Und, und zu anderen Sachen, zu Öcalan, es wird ausgefragt, warum, warum äh, ist Öcalan so wichtig? Ich glaube, wenn Öcalan, Öcalan als Vorreiter, Vordenker der Revolution, wenn er viele, viele Themen nicht angesprochen hätte, dann hätte die Gesellschaft das vielleicht nicht akzeptiert. Dann hätte äh, in Kurdistan, sagen sie oft, reden kann jeder, aber die Praxis ist wichtig. Und Deutschland mit der Bewegung, mit der ping hat etwas, etwas bewiesen, und zwar, dass sie es ernst meint. Okay. Äh, wir müssen jetzt. Ja. Auf jeden Fall hat Ögeran den Weg geebnet, aber es ist nicht so, dass alles, was Ögeran gesagt hat zu der Frauenfrage oder zu anderen Fragen, das letzte Wort war. Ögeran hat gesagt, ich gebe einen Rahmen vor oder ich gebe Impulse und ihr müsst es mit Leben füllen. Ihr müsst es verändern und nur zur Frauenfrage. Es gibt, es gibt Genealogie-Komitees überall auf der Welt. In Europa gibt es äh, sehr viele Frauen, ich weiß nicht. Ich darf da nicht mitmachen. Äh, aber die organisieren sich autonom. Es gibt überall Räte und so weiter, wo das Thema äh, besprochen wird und, äh, und ganz, ganz neue Erkenntnisse auch äh, vorliegen. Und die verändern uns, die verändern die gesamte Bewegung. Und ich glaube, auch nur auf das Geschlecht von der zu schauen, zu sagen, er darf es nicht sagen, ist eine. Ist äh, sehr verkürzt, weil die Umstände, in denen das sagt, sind auch sehr wichtig. Genau, also ich empfehle jedem oder jeder, oder der oder die mal nach Kurdistan fährt, mit Aktivisten in der kurdischen Frauenbewegung zu sprechen. Und es äh, ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, wenn man sieht, wie freie Menschen und freie Frauen im Flinter aussehen können. Wirklich unglaublich beeindruckend. Wir machen, noch, ich würde sagen, wir machen noch zwei Fragen und dann machen wir Schluss. Ja. Bei mir geht es um eine Sache, die schon am Anfang gewesen war. Und zwar hast du gesagt, dass die Frauen, die keinen Kopf betragen wollen, selber bekämpfen sollen. Das heißt aber, weil ich es auch persönlich erlebt habe und weil ich die Menschen kenne, Genau, es, es ging um die Aussage, die während der Runde gefallen ist, dass ähm, Frauen selber dafür kämpfen müssen, kein Kopftuch mehr zu tragen oder doch tragen zu dürfen, das ist, je nachdem, und ähm, dass man dabei bedenken muss, äh, dass äh, die Frauen oft ja auch in Familienstrukturen sind, die ihnen das nicht erlauben, und deshalb war, wurde die Aussage als nicht äh, so wirklich passend empfunden. Ja, genau. Äh, Für mich ist andersrum. Mich nervt es immer, wenn jemand meint, er müsste mich. Mich nervt es immer, wenn jemand meint, er müsste mich befreien. Also das sind so zwei aus dem aus der Haltung raus habe ich es gesagt, weil ich mich da sehr leicht fühle. Ist es damit auch geklärt, oder sollen wir das nochmal in die große Runde aufgeben? Ich würde noch eine Sache zu der Frage vorhin sagen. Rojava leben nicht nur Kurden. Und ich glaube sogar, die Mehrheit der Gesellschaft in Rojava sind keine Kurden. Und zwar Araber. Und zu der Frage, ich glaube, wir sind zum Beispiel, die Kurden haben sich dort befreit. Es hätte... Niemand sonst hätte, hätte hingehen können also, und die Kurden befreien können, wenn sie sich nicht selbst befreit hätten. Und genauso haben nicht die Kurden die Araber befreit, sondern die Kurden haben mit den Arabern zusammen dafür gekämpft, dass Raqqa, dass Dera dass Minbij, Schehba und so weiter befreit werden. Und wir, wir müssen uns organisieren, und dann können wir uns befreien. Okay. Interessiert mich, eine ich habe noch eine Frage, und zwar interessiert mich, ob es eine Solidarität gibt zwischen äh, vielleicht kurdischen Frauen oder Frauen türkischer Nationalität, die vielleicht ähnliche Unterdrückungserfahrungen machen. Gibt es da irgendwie Überlappungserscheinungen? Äh, yeah. Naja, ich würde sagen, es gibt eigentlich oder es sollte Solidarität zwischen Frauen und Flinters weltweit geben, weil es eben die gleichen Unterdrückungserfahrungen sind. Und zum Beispiel ähm, habt ihr das vielleicht mitbekommen, dass die Türkei aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist. Das ist die völkerrecht Völkerrechtsvertrag, der ähm, den Schutz von Frauen sicherstellen soll. Oder den Schutz von Frauenrechten sicherstellen soll und... Erdogan ist eben im Juli ausgetreten, hat gesagt, okay, wir wollen uns wir wollen nicht mehr zum Schutz von Frauenrechten äh, verpflichten. Das hat auch sofort die, ich glaube, Ankara-Konvention eingeführt, die deutlich konservativer ist und eben halt nicht mehr ähm, Frauen schützen soll, sondern sie eher zu Gewehrmaschinen äh, machen soll. Und natürlich gibt es da unglaubliche Proteste gerade gegen und da gehen sowohl türkische als auch kurdische Frauen gemeinsam auf die Straße um eben durch diese gemeinsame Unterdrückungserfahrung und mit ihren gemeinsamen Anliegen gegen die Politik von Erdogan anzukämpfen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es das gibt und ich glaube, das ist auch wieder was, was wir total lernen können von der kurdischen Bewegung oder von internationalistischen Bewegungen, nämlich viel mehr nach unseren Gemeinsamkeiten als nach unseren Unterschieden zu suchen, die wir, ähm, glaube ich, ziemlich viel haben, Gemeinsamkeiten, durch gemeinsame Unterdrückungserfahrungen und äh, genau uns auf diese Gemeinsamkeiten zu konzentrieren und uns nicht anhand von Unterschiedlichkeiten spalten zu lassen. Ja, wir kommen langsam ans Ende dieser wirklich sehr spannenden äh, und solidarischen Veranstaltung. Ich würde eine. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Das habe ich nicht. Kommentar ja. Sorry. Der Kommentar war dazu noch, das wäre auch was, was, das, äh, männliche, also was männliche Menschen auch davon lernen könnten, äh, solche konstruierten Brücken zu überwinden. War das eine Frage oder ein Kommentar? Ein Kommentar, okay. Okay. Gibt es noch ein dringendes Anliegen, sonst würde ich eine letzte Runde vom Podium machen, die in die Richtung geht, was denn so Zukunftspläne sind, oder was steht für die kämpfenden Bewegungen in den nächsten Wochen und Monaten an? Vielleicht könnt ihr da wirklich einen kurzen Einblick geben, weil es passiert ja viel. Ja, ja also die Zapatistas kommen in einem großen Haufen mit 180 Leuten, davon 75% Frauen, ähm, nach Deutschland, nach, nein, nach Europa. Sie sind in 30 Länder eingeladen und werden auch alle besuchen, unter anderem eben auch Deutschland. Hier sind wir uns am Organisieren seit Anfang des Jahres. Sie wollen eine weltweite Struktur aufbauen, eine weltweite Organisation. Im Kampf gegen Kapitalismus, Kolonialismus, Patriarchat und die Zerstörung der Erde. Und deshalb wollen sie mit uns sprechen und sehen, ähm, was wir gemeinsam tun können. Und sie möchten auf Augenhöhe sprechen. Sie möchten nicht, und das haben sie betont, sie möchten nicht um Verzeihung gebeten werden. Sie möchten diese Ebene der Gespräche nicht, sondern sie möchten, sie möchten als Genossinnen und Genossen mit uns sprechen. Und für mich ist das... Ähm, was, ja, was ich vorher nie gedacht habe und was ich eigentlich ein blödes Wort finde aber für mich ist das eine große Ehre und ich hoffe, wir werden dem gerecht und ich, hab, ich weiß, dass sie, dass sie äh, uns zwei wichtige Dinge bringen werden mitbringen und zwar ist es Hoffnung weil Hoffnungslosigkeit ist hier eine sehr ansteckende Krankheit und das zweite ist eine Perspektive auf den gemeinsamen Kampf. Ich fände es großartig. Ich fände es auch großartig, wenn sie nicht als exotische Zirkuspferdchen gesehen werden würden. Ganz kurz dazu, ja? Die Einreise jetzt am 14. Also am Dienstag. Am Dienstag kommen sie alle in Wien an und dann werden wir Gucken, dass wir auch welche in Deutschland haben und ich hoffe, dass alle sich wahnsinnig freuen, so mindestens. Ja genau, ähm, es gibt halt eine Webseite, ja-basta-netz.org, ja mit y, ja basta, ja-basta-netz.org, nebenbei gibt es jetzt schon eine riesen Mobilisierung in Deutschland. Das sind wirklich viele hundert Menschen, die sich in einem Netz der Rebellion zusammengeschlossen haben und alle was dafür tun, auch für unsere Perspektive, dass wir weiterkommen. Da geht es nämlich auch darum, dass wir endlich mal in die Puschen kommen. Magst du noch ins Wendland einladen? Ja, ah ja, ja, Wendland auch. Genau, vom, 2. Bis, ähm, äh, vom 29. September bis 2. Oktober gibt es ein rebellisches Zusammentreffen im Wendland, wo wir über unsere Perspektiven sprechen, wo auch die Zapatistas sagen können, was sie von uns halten oder wie sie uns sehen mit dem, was sie bisher erlebt haben ähm, und wo wir vielleicht gemeinsam auch hinkriegen, ja, die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte äh, in die Zukunft zu schauen. Ich hoffe, das gibt uns allen viel Kraft. Und es gibt am 16.10. eine Demo gegen gegen alles. Gegen den Kapitalismus. <lacht> Gegen die Gesamtscheiße. Ähm, genau, wenn, also... Ich glaube, bei der Kutschenbewegung und allen, die internationalistisch solidarisch mit ihr sind, steht vor allem ähm, in den nächsten Wochen und Monaten der Kampf für die Freiheit von Abdullah Öcalan an. Es gibt jetzt schon sechs Monate kein Lebenszeichen mehr zu ihm, von ihm. Und äh, genau, die Totalisolation ist auf jeden Fall seit 2015 enorm verschärft worden. Und wenn wir solidarisch mit der kurdischen Bewegung sind, dann sind wir auch solidarisch mit diesem Kampf. Und da wird es auf jeden Fall einige Aktionen geben, unter anderem in Straßburg. Da könnt ihr gerne Augen und, offen, äh, Augen und Ohren offen halten, es ist langer spät. Und außerdem gibt es am 27.11. eine bundesweite Demo in Berlin gegen das PKK-Verbot. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir als internationalistische Menschen an dieser Demo teilnehmen, um zu zeigen, es sind nicht nur die KurdInnen, die gegen das Verbot der PKK ankämpfen, sondern es sind alle Menschen, die für eine befreite Gesellschaft kämpfen, dass ähm, die Kriminalisierung der PKK, also die Kriminalisierung von Werten wie Geschlechterbefreiung, Ökologie und Basisdemokratie auch uns alle kriminalisiert. Und deswegen würde ich wirklich einen ins Herz legen, zu dieser Demo zu kommen am 27.11. in Berlin. Wo auch immer ihr seid, es gibt mit Sicherheit in eurer Stadt oder in Städten ganz nah bei euch kurdische Vereine, die gemeinsame Anreisen organisieren werden. Also haltet auch da Augen und Ohren offen und kommt unbedingt alle zu dieser Demo. Also ich finde es... Äh, persönlich auch wichtig, dass wir auch gucken, wo sind bei uns die Perspektiven und wie machen wir weiter. Äh, wie war das Camp hier, was in Richtung weiterer Vernetzung uns gedient hat und wie schlafen wir nicht ein, wie kämpfen wir weiter und wie werden wir mehr. Wie wirken wir auch in die Gesellschaft rein zu denen, die da weiterhin äh, ja, dem kapitalistischen Konsum zum äh, hinterherlaufen. Ja, wir haben es jetzt 21 Uhr. Vielen, vielen Dank für diese guten inhaltlichen Beiträge. Ich fand es sehr gewinnbringend, auch für diese spannende Diskussion und die Fragen, die es gab. Ich habe zwei Dinge daraus gelernt oder zwei Key Points, die ich ganz spannend finde. Und zwar erstens, dass wir keine Angst haben, davor Fehler zu machen, dass wir aus den Fehlern lernen und trotzdem weitermachen. Und zweitens vielleicht noch wichtiger, dass wir endlich Verantwortung übernehmen und kämpfen. So wie wir es in der letzten Woche schon gemacht haben und wirklich erfolgreich gemacht haben. Also auch wenn man sich die Presse anschaut, die wirklich größtenteils auf unserer Seite war, können wir sagen, wir haben diese Sache gerockt. Dritter und letzter Punkt, und dann mache ich auch Schluss, einen ganz, ganz herzlichen Dank an die GebärdendolmetscherInnen, die wirklich sehr grüßen gehört haben. Und ebenso ein Glück, danke, dass ich auch äh, an äh, die, die Genossinnen und Genossen, die heute hier vorgekommen sind, äh, sich Rede und Antwort gestanden haben und uns einen wahnsinnig spannenden Eindruck in die Kämpfe der kurdischen und der zerbattistischen Befreiungsbedingungen Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen äh, Abend. Kommt doch gerne noch an den Infotisch, da sind äh, Materialien, Plakate, Bücher und so weiter und so fort. Äh, wir stehen auch noch ein bisschen hier, könnt auch so Fragen stellen. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz schönen, kämpferischen oder auch einen ruhigen Abend noch. Ciao, ciao.